Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ah, oh. geil. Na, Lieblingslese. <lacht> ich bin Susanne Fiedler, ich bin Professorin für Verhaltenswissenschaften. Ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian. Und damit wir ähm, auch ein bisschen überrascht werden von dem, was so erzählt wird, äh, wurden uns ein paar nette Karten zurechtgelegt, die uns so ein bisschen durch unser Gespräch führen. Junge, du hast einen Angelladen. Ja? Selbst wenn der super gut läuft, so viele Würmer kannst du nicht verkaufen in deinem ganzen Leben. Du hast keine Kohle. Du hast keine Zeit und dementsprechend triffst du schlechte Entscheidungen. Ah, und schlechte Entscheidungen führt dann also dazu, dass du noch weniger Zeit und noch weniger Kohle eigentlich hast. Meine persönliche Erfahrung ist auch einfach, dass es wahnsinnig teuer ist, arm zu sein.